Okay, ich habe kurz auf dem Wiki geschaut. Wir kommen in den Okay, ich lese es kurz. War wahrscheinlich ein Kapitelname. Äh, Jill ist anscheinend einfacher für Anfänger. Wesker, Wobei er dann stärker wäre, aber mehr Gegner trifft. Also ich habe weniger Gegner, die weniger Leben haben auch. Und ich habe Lockpicks. Der andere hätte keine Lockpicks anscheinend. Was war das? Chris? Nein. No. Jill, geh und Ich und wir sind hier wegen komischen Ver Ereignissen. Ups. Boah, diese Animationen. Wie gesagt, ich habe noch nie ein, Spiel, ein Resident Evil gespielt. Ich weiß, dass Resident Evil sich anders spielt als die alten Teile. Aber wie? Äh, lassen wir uns überraschen. Ich habe alle Teile gekauft. Also alle, alle. Ich glaube Farbänder brauchen wir zum Speichern. Wenn die beiden sich einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. das kurze Schwertstück in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Nice. Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ich denke, Oh right. Das glaube ich nicht. Chris ist zu so cool. Also, äh, wir haben auf jeden Fall den einfacheren Charakter anscheinend. Kriege ich keine Hitboxen angezeigt, wenn ich was interagieren kann? Das ist ein bisschen doof, ne? Von der anderen Seite verschlossen. Auf jeden Fall eine interessante Animation zum Schießen. Wir schauen mal. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Okay, den rechten Stick in irgendeiner Richtung zu bewegen macht eine 180 Grad Drehung. Ein schwert -Symbol. Also Schild und Schwert haben wir. Ich bin Pokémon. Nein, okay, also. An die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Oh ne. Mal kurz, ich renne mal hier durch. Kommt er? Ich höre nichts. Der kommt nicht. Doch, da kommt er. Nein! Äh, ja, okay. Ey! Okay, das Spiel ist schwer. Kann ich den punchen mit R1? Nein, ich bin tot. Irgendwann bin ich tot. Ne? Jetzt bin ich tot. <lacht> Scheiße. Nice. Okay. Habe ich jetzt einen Savepoint, den ich laden kann? Ich guck mal. Nein. Okay, wir kriegen das ganze Spiel nochmal. Nice. Ah, jetzt hab ich Chris. Okay, wir nehmen Chris. Nee, ich will nicht Chris. Das ist schwer. Ich will schon mit ihr spielen, wenn es sie einfacher ist. Weil ich freck jetzt schon mit ihr, wenn mit ihm habe ich gar keine Chance. Ich komme kurz, Äh, gleich wieder. Ja, das hätte ich gern geschafft, aber habe ich nicht hingekriegt. Drücken Sie eine Taste. Ich glaube mit Start kann ich Szenen überspringen dann. Das ist sehr angenehm, auf jeden Fall. Wir schauen mal, wie oft ich sterben muss, bis ich einen Speicherpunkt finde. Das Speichersystem klingt sehr speziell, auf jeden Fall. Nein. Habe ich irgendwie einen Vorteil davon? Ich glaube nicht. Hatte mich beim ersten Mal übrigens gar nicht gefragt, ob ich das will. Ja. Speicherpunkt. Und wir starten resident evil passt wie dann? ich mag sie so mehr weil sie formeller aussieht schon cool irgendwie aber nicht so amt Okay, wir können die Szene überspringen. Wir kommen wir Ich habe auch gefühlt das Gefühl, wir werden da noch ein paar Mal sterben. Es gibt mir auch mal, es gibt mir auch, es gibt mir nicht. Türen kann ich nicht skippen. Das sind Ladebildschirme, so wie es aussieht. Macht ja auch Sinn. Hat das bis auch gemacht. Haben viele Spiele gemacht. Ah, und er fängt anscheinend mit einem Ma Messer an. Dreieckes Inventar, okay. Taser oder Messer? Okay. Ja gut. Ich kann kombinieren okay ich bin gespannt auf jeden fall ich gucke mir das bild doch mal kurz an vielleicht ist es wichtig ich weiß es nicht mit dem teil kann ich da hinten raus noch Nö. schade aber hier kann ich noch nicht speichern auf jeden fall und links, äh, rechts war ja gar nichts. Also gehen wir nach links jetzt direkt zum Zombie. Und sie hat aber ein auto eben drin, so wie es aussieht. Nope, geh weg. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Ist der Film, der Kenneth gehört. Ich glaube, ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn anschauen kann. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Etwas an die Gurgel gegangen. Ja, habe ich gemerkt. Ein hässlicher Kackzombie. Scheiße, ich habe noch vier Mund. Nee, weißt du was? Ich nehme noch die Pistole mit. Nein, wir geben. Ich probier's mal mit dem Messer. Das sieht auf jeden Fall sehr mühsam aus. Barry! Was ist es? Look out! It's a monster! Let me take care of it! Ja, ich hab sieben Schüsse gebraucht, Junge. Was ist das? Ich habe Kenneth verletzt von diesem Ding. Lass Report das zu Wesker Okay, dann gehen wir zu Wesker. Ach, cool, der bleibt jetzt bei mir. Da war was. Hätte ich nachschauen sollen. Ich hoffe nicht. Wesker. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Ah, uh, die Halle komplett durchsuchen, okay. Eine chinesische Vase. Ausgang. Hauttüre, sorry. Ausgangs. Doch, es ist ein Ausgangstor, stimmt schon. Uh, hier runter komme ich in einen Keller. Bei dem ich nicht sicher bin, ob ich den betreten will. Zum Glück kann ich ihn nicht betreten. Das Bild kann ich nicht anschauen. Ja, ich hab's gecheckt, aber ich würde gerne wissen, wo. Ich geh mal hoch. In dem Fall. Ah, das ist eine Tür. Okay. Wusste nicht, dass das eine Tür ist. Man sieht nichts, weil es so dunkel ist. Ein Ölgemälde, großen Rahmen. Ja, das habe ich gecheckt. Aber ich habe doch alles schon angeschaut jetzt. Auch wenn die Musik schön creepy ist, bietet die Halle selbst nicht so viel. Achso, okay. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Whisker. There's not much we can do. We can search for him separately. Okay, dann werde die door auf ist gigantisch. Wir could easily get lost. uns von der ersten floor. Okay. Oh, ich almost Den hat er anscheinend nicht erhalten. Den kriegt nur Jill jetzt. Aha. Okay. Ja, komm. Okay. Ähm, wir starten oben. Ein Schwertsymbol, symbol Also kann ich es nicht lockpicken. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. Das ist die große Tür. Okay, die war einfach schon offen. Ich hätte Savepoint, Point, dass ich das nicht alles nochmal spielen muss. Dass ich das nicht alles nochmal spielen muss. No, no, no, no, no, no, no, Arschloch. Komm, steh auf. Okay, das mit dem Messer funktioniert gar nicht. Okay, wir starten nochmal. Danke, Spiel. Aber wie komme ich auf. Ich habe doch niemals genug Munition dafür. Ich verstehe das nicht. Ah, doch. Okay, ich darf nicht alle töten gehen, ne? Ich darf nicht alle töten gehen. Ich habe eine Karte. Okay. Blau ist offen, Rot ist geschlossene Türe. Grüner ist vollständig. Rot war noch verbleiben. Das heißt, ich habe. diesen Gang klar, diesen. Ich kann noch nicht ins EG skippen. Das Menü. Aber man kann, ich kann Ingame R2 drücken. Für einen Quick. Da war gerade nochmal ein Zombie. Nein! Der lebt noch. Ich geh weg. Ich dachte, 8 reichen. Scheiße. Äh, 7. Okay, ich kann nicht töten am Anfang. Ich renne. Ich hab's verstanden. Das Ding ist ein Survival-Game. Kein Mörder-Game. Geh. Lauf. Ich will das nicht. Okay, ich hab's verstanden. Wenn ich ein Zombie sehe, dann lauf ich. Das Spiel ist schon schwierig, ne? Glaube ich. Ich bin ehrlich, wenn ich nochmal verrecke, bin ich mir belegen, ob ich auf äh, Easy spiele. Schatten sind schon mal ganz gut gemacht. Die Schritte sind auch gut an die Stufen angepasst. Ich mag das, wenn sie sowas drin haben. Ein Lockpick gekriegt, also ein Dietrich, ja. Ich dachte, die Sprachausgabe ist Deutsch. Es gibt sicher Bosse, die man töten muss, aber nicht alle. Weil da war ein Schwert drauf, ne? Ja, nein. Rüstung. Okay, jetzt ist interessant. Ich gehe woanders hin, das hat Zombie, weil die sind ja langsam. Ein Dolch. Ich kann damit vorübergehend ausweichen. Oh mein nee, den kann ich noch nicht anschauen. Ich hole nur, was ich machen kann. Der Zombie ist rechts, ich höre ihn. Der hat da einen blauen Diamanten in der Hand. Nope. Okay, ich glaube, das Spiel ist extra darauf aufgebaut, dass man sich nicht sofort verteidigen kann. Und ich muss noch rausfinden, wie ich den Dietrich benutze, glaube ich. Aber ich hoffe, ich lasse ihn in meinen Raum zurück und dass er mir nicht folgen kann. Jetzt gucken wir mal. Hier okay, oben war nichts. Da drüben war glaube ich noch eine größere Türe. Nein. Dann gehen wir runter. Ich mag die Atmosphäre, aber irgendwie ist sie echt unheimlich. Na ja, ja, klar, muss hier ein Friedhof sein. Da ist hier ein Scheiß-Friedhof. Da ist was? Shotgun-Shells. Oder es war ein Shotgun. Ja, Schottscher. Dachte ich mir, ich würde es kurz ausprobieren. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Zeil Pfeilspitze. Also müssen wir einen Pfeil finden. Ich mag das ganz und gar nicht hier. Nein, komm. Oh, Steuerung. <lacht> Alright, hier ist nichts zu finden momentan. Zum Glück. Ich will nur mal ein safe file anlegen, dass wir halt nicht jedes Mal neu starten von da aus. Aber wir erkunden jetzt mal die ganze Villa. Mal schauen, was rauskommt. Ähm. Nein, ich will nicht. Wie kann ich die schieben? Okay, wir haben hier EG. Da ist eine Schreibmaschine. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Danke, Spiel. Aber irgendwas ist noch in diesem Raum. Okay, wir gehen gleich zurück. Hier kann ich mit Sachen interagieren. Orangenräume, Objekte können noch gefunden werden. Grüne Räume sind fertig. Rote Tür verschlossen. Weiße Tür unverschlossen. Blaue Tür, durch die ich gerade gegangen bin. Mit Blick in die gewünschte Bewegungsrichtung davor und drücken Sie L. Alles klar. Das ist doch was. Nein, okay. Wir müssen auf jeden Fall die Tür aufmachen. Nochmal ein solch. Oh nein. steht nochmal auf. Na komm. Tschüss. Ernsthaft. Okay, sie kann ihn auch in diese Richtung schieben. Heißt es, ich kann. Nein, kann ich nicht. Das ist aber ein bisschen mehr als Hüft hoch, ne? Ja, mehr oder weniger. Die Beleuchtung wird so, wirkt so modern dafür. Das verwirrt mich sehr. Also ich kenne ja die Filme. Also ich weiß, was Resident Evil ist, aber... Die Beleuchtung für die Statue wirkt so falsch in diesem in diesem Schloss okay wenn wir Fortschritt machen ist es besser wenn wir vielleicht resetten und vorsichtig spielen auf jeden fall Wir verletzt, ja, das habe ich gecheckt. Ich sehe einen roten und einen grünen Zeiger. Also eine auf der neuen ist rot, die GS6 ist, ist grün, gelb. Mal, was war das? Karte war R2. Ja. Hier ist noch irgendwas. Aber was? Da hinten ist auch eine Türe noch weiß. Ich habe jetzt ein Schild mitgenommen. Keine besonderen Merkmale. Da stehen Zeichen drauf. War mal kurz. Ich habe die weiße Tür noch hinten, wir gehen die mal anschauen jetzt. Ich mag das Spiel, aber bis jetzt weiß ich noch gar nicht, was ich machen soll. Eine Leiche liegt am Boden, sowas wäre sie plötzlich gestorben. Was zur Hölle ist hier vorgefallen? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe Resident Evil 7 bei Gronk geschaut. Das einzige, das ich durchgeschaut habe und ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Das DLC habe ich auch nicht mehr geschaut. Und alle anderen Resident Evil Teile habe ich nur Ausschnitte gesehen oder ein bisschen Storylog gekriegt. Also ich bin in dem Resident Evil Game gar nicht drin momentan. Okay, mit den Spiegeln sehe ich Gegner, wenn sie um die Ecke stehen teilweise. Es hilft. Der Tod ist erst der erste Anfang. Ja. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Möge wer dieses Symbol mit Frieden im Tod finden? Ja. Alright. right. Ein Symbol. Kann ich die Schlüssel wieder hinlegen? Lol Okay Der Tod ist alles. Der Tod ist erst der Anfang. Ein Helm-Symbol, jetzt wird's kompliziert. Also, wenn ich den Schlüssel nehme, bin ich tot. Der Tod ist der wahre Geist der Glücksseligkeit. Ah, hier unten war der erster Anfang. Hi. Oh ne, da ist ein Fiener. Ja, komm ich da rein? Nein. Blöde Schild, was mache ich damit jetzt? Also, um rauszugucken, okay, ich habe zwar so viel Zeug irgendwas gekriegt, aber ich kann es nicht verbinden momentan. Da ah, ist einer. Okay. Dann gehen wir mal weg. Okay, zweites OG ist der Rätselraum. Erstes OG war ich gerade. Und ich glaube, dass das oben der Raum ist, äh, im Friedhof oben. Wenn ich einen Schlüssel nehme, bin ich tot. Es ist aber ein Symbol drauf: ein Symbol, das ich nicht habe. Ist hier unten auch zu? Ich will da nicht runter. Rechts und links in der Tür sind achteckige Einbuchtungen. Einbuchtungen. Okay, da muss ich wieder was einfügen. Ich dachte, es ist ein vielleicht, aber nee. Kann ich wieder raus? Haupteingang? da. Das war vielleicht nicht das Schlauste. Ist er tot? Hier habe ich noch irgendwo offen enden, weil sonst muss ich nachgucken, was ich machen kann am Anfang. Ich komme gar nicht drauf klar. Mal kurz. Die blaue Tür habe ich. Das ist ganz anderes. Ne, das ist der Friedhof hier, ganz sicher. Wir gehen sicher jetzt aber noch mal gucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Friedhof sein muss. Das schiebepassel ist schon komisch ich habe keinen fernseher gefunden kein tonabspielgerät für die kassette ich brauche Hilfe. Also legit, ich finde gerade nicht raus, was ich machen muss. Ich guck mal kurz. Resident Evil 1. Walkthrough mit Jill. Stimmt, man muss ja Charakter unterscheiden, weil es kleine Differenzen gibt. Alter, diese ganzen scheiß Pop-Ups. IGN ist einfach nur so ja, wie man das beste draus. Okay. Das war sehr hilfreich, tatsächlich. Diesen Zombie, den ich vorhin nicht äh, angreifen wollte. Ich glaube, da habe ich eine Lösung. Ammo. Und anscheinend kann ich diese Pflanzen hier mitnehmen. Das ist sehr gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Warte mal kurz. So. Ja. Okay, man muss sich wirklich überall umgucken. Weil man sieht ja keine Punkte dazu. Das ist sehr irritierend. Muss man auch zuerst mal wissen. Wusste ich halt nicht. Schauen, ob der nochmal aufgestanden ist. Noch nicht. Schmeiße ich jetzt mit 15 an Ne, okay, sie lädt 1 zu 1 nach. Das ist gut. Mich wundert, dass der tot bleibt. Ich habe ihm nur vier Kugeln gegeben. Der letzte hat sieben gebraucht oder noch mehr. Das ist gerade ein bisschen. zu verunsichert mich. Ja, den brauche ich das Streamlabs wieder aufgemacht okay ich muss mehr umschauen ein großer vogel vogelkäfig ein toter rabe schade ich lerne gerade sehr viel über das spielen Ich frage mich immer noch, was der da rumsteht. steht. Irgendwie ist das sehr komisch. Aber vielleicht muss ich da auch runter. Aber ich dachte, da unten ist noch verschlossen. Ich will halt nicht nochmal speichern schon. Weil, was habe ich wahrscheinlich erreicht? Ich habe ein Schild gekriegt und die Pfeilspitze geholt und das war's. Ich habe Hund gekämpft, den ich nicht mal reinlassen würde, jetzt wo ich es weiß. Und ich glaube, ich komme momentan noch nach, wenn ich sterben würde, es nochmal zu machen. Aber mehr habe ich ja halt wirklich nicht gekriegt. Ich finde es einfach doof, dass sie sich in so einem Ort splitten. Ja, Alter. Dankeschön. Okay, man muss es zuerst untersuchen, damit nimmt man die Spitze ab. Ah, sorry, ja. Okay, ich muss es wieder so verwenden. Mhm. Ich sehe schon, ich werde bei dem Spiel so verzweifeln, weil ich das nicht hinkriege. Okay, hier ist eigentlich sicher keine Herbs mehr. Oh nein. Mit dem Loch anstelle der Augen, mit Löchern anstelle von Augen, Nase, Mund. Der hat keinen Mund. An die Nase. Der hat keinen Mund. Ja, wir nehmen es mit. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber wir nehmen es mit. Wir kommen nur hier runter, um dieses Buch zu nehmen. Anscheinend nicht. Ich kann ja aber nichts machen sonst. Ah. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich habe kein gutes Gefühl, wie wir gehen mal raus. Jetzt wo wir das Buch der Verfluchungen haben, fühle ich mich unwohl. Also ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt echt unwohl mit dem Buch, gerade ein bisschen. Irgendwas war im Keller noch zu machen. Da ist noch was offen. Ich gehe speichern. Ich denke, wir haben viel erreicht, dass wir sagen können, wir speichern jetzt mal. Ja. das geht Speichern. Du ist trotzdem ein Fluchbuch. Auch wenn ich jetzt bei 0,2% bin. Die scheiße Buch für Verfluchten. Fluchten. Gut, das ist mal an. Kann ich das lesen? Buch der Verfluchungen. Meine Schlüssel auf. Hausschlüssel. Ja. Eine, die nichts Böses sagt, eine, die nichts Böses riecht, eine, die nichts Böses sieht und eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihre Macht finden, Den Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Okay. Also müssen wir wahrscheinlich die vier Statuen einfach ergänzen. Ich habe den Schlüssel, ne? Hm. Ich habe bis jetzt nur Schlösser gefunden für Helm, Schild und Schwert. Ich könnte halt probieren, den Schlüssel oben zu nehmen und stattdessen diesen hier einzulegen. Ich mache das einen Unterschied. Ich will nicht schon wieder bei IGN gucken, was ich machen muss. Und dieser Zombie dafür verwirrt mich immer noch, was der will. Das steht immer nur darum, ich finde das super. Zumindest ist es eine Konstante in diesem Haus. Der Zombie ist da. Ich glaube, dieses alte Spiel hat eh sehr viele Sachen, die einfach da sind, wie sie sind. Oh. Ich habe es einen Fehler. Ja. Yep. Ja, ich lass mich kurz töten. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich so angreifen. Dann können die mich auch töten, bitte? Ja, Warnung habe ich verstanden. Wieder lernen. Irgendwelche Viecher, weil ich einen erschossen habe, Drecksviecher. Alright, ich habe gerade was gemerkt. Nö, ich lass mich töten. Habe ich Freude daran, eine Todesanimation? Okay, ich habe gerade was gelernt. Dass ich gar nicht hier hin muss. Ich muss ja halt trotzdem gucken, was ich machen muss. Äh, ich muss gegenüber von dieser, Teure, äh, von dieser Tür hier rein. Und anscheinend darf ich nicht direkt zurück. Weil sonst kriege ich keine Shotgun durchs Game durch. Das habe ich aber schon gemacht. Mal kurz. Ich muss einmal zur Seite kurz. Nein. Die Scheiß-Item da unten, ich krieg's nicht. Nein, du darfst da nicht rauf. Leg nicht. Ah, ich hab's geschafft. Ha. Ich glaube, da ist immer noch ein Zombie drin. Ich hoffe, das sieht mich nicht. Und da komme ich raus. Alright. Das war jetzt Villa Ege. Ich gehe runter. Jetzt könnte ich mal probieren. brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, irgendwas habe ich übersehen, weil ich müsste in, dieses Tür, in diese Tür reinkommen. tot. Ich guck mal kurz, dass ich verpasst habe. Irgendwas müsste ich übersehen haben jetzt. Also, warte mal kurz. Das ist der Anfang. Double Doors. Äh, Videotape. Birdcage habe ich. Keine Fleiche. Ja, das habe ich gemacht, dann habe ich den goldenen Pfeil gekriegt. Anscheinend kann man hier irgendwas noch. Okay, man kann sein Grab umgehen, anscheinend. Und es gibt einen Balkon. Okay, das war ich durchgelaufen. Ich dachte schon. Okay, anscheinend müsste ich oben vom Balkon aber noch was runterstoßen. Wenn ich jetzt irgendwas verkacke, dann lade ich halt. Durch den L-Gang. Ja, okay, ich guck gleich. Ja, ich soll laden. Ich Soll dieses Event anscheinend noch nicht triggern, weil ich sonst keine Shotgun kriege. Ich mag die Shotgun, das ist eine gute Waffe anscheinend. Also, äh... Machen wir das mit der Map halt gleich nochmal. Was habe ich jetzt alles hier? Ich habe das Buch und den Schlüssel hinten, den nehmen wir mal raus. Dann ist das erledigt. Das Buch geht auf, wir kriegen unseren geilen Text mit den Leuten, die nichts riechen, sagen oder hören und das Buch ist weg. Weil anscheinend muss doch irgendwo ein Bank... äh, ein, das, ist das falsche... ...ein Balkon sein. muss ich runterstoßen anscheinend. Das würde ich kurz machen gerne, damit ich dem, dem Guide richtig spiele immerhin. Ich bin eh richtig los in diesen Spielen immer. Das hässlichen Krähen, die klingen so schlimm. Mal kurz. Also der ist tot. Ah, jetzt. Ja, genau, über diesem, diese blauen Edelsteine. anscheinend kann ich ihn runterstoßen. Ich muss nur irgendwie diesen... Ach so, ja, ich hätte vom, ja, vom Hauptgang hätte ich da hinkommen können. ne? Durch diese große Tür hier. Die haben das in der Komplettlösung einfach einen großen Loop beschrieben. Das war nicht das, was ich brauche. Jetzt, wo ich ja weiß, wie, weiß, wie ich pushen kann. Jetzt auf der anderen Seite ist es schon mal gut. Da ist auch zu. Okay, das hat eigentlich gar nichts geändert, ne? <lacht> Scheiße. Achso, doch. Also nicht, dass es geändert hat, aber hier ist nochmal was. Ich bin hier komplett lost, in diesen ganzen Maps immer, so alte Spiele. Mal schauen, was uns das noch hinführt. Ein bisschen Umschauen kann nie schaden, aber ich glaube, hier ist nichts Ah doch, immer. Die letzte Tür ist natürlich wieder offen. Ja gut. Oh. Das war das Feuerzeug hier. Vielleicht brauche ich das später. Da war was. Okay. Ach, wieso lebt der noch? Arschloch. Right, wo bin ich jetzt? Okay. Nope, da lebt noch. Ah klar, ist von der anderen Seite abgeschlossen. Kommt der jetzt rein da? Ich will nicht, dass der reinkommt. Okay, der Loop ist jetzt offen, aber... Da ...hinten ist eine weiße Treppe. Okay, ich sehe jetzt irgendwas von diesem geilen Schlüssel, ich will den haben. Unbedingt. Schwertschildschlüssel. Ach, das ist der Schwertschlüssel. Mansion Key. Woher erkenne ich, dass das der Schwertschlüssel ist, bitte? Das sieht nicht mal aus wie ein Schwert. Ah, ja, ich... Okay, ich hab's verstanden. Ich hab den Schwertschlüssel. Nope. Ich wusste nicht, dass die Türen eintreten. Sehr unangenehm gerade. <lacht> Aber ist gut, wir gehen mal zurück. Also, das heißt, ich gehe jetzt trotzdem hier rein. Anscheinend war das richtig. Dann hol mir nochmal diese Scheißkarte und dann suche ich das diesen L-Gang. Nein, was bist du eigentlich für eine Tür? Achso. Aber ich habe jetzt nichts anderes gemacht als vorhin eigentlich. Ich verstehe es nicht. Egal. Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel. Wir haben alles, was wir brauchen, hoffe ich es mal. Ja. Nice. Alright, die Map ist groß. Cool. Bisschen mehr Band So, jetzt alles mit X anspammen, weil ich sonst nichts. Oh. <lacht> Nein. Ich bin überhaupt nicht schreckhaft. Horrorspiele sind was Perfektes für mich. Vor allem, wenn es dunkel wird. Langsam wie bei mir. <lacht> Scheiße. Wo bin ich? Falls ich taste. Die Tür ist verschlossen, die nicht. Nice. Das ist ein Dead End. Hier liegt jemand drin, ne? War ja klar. Danke. Ja, die ist dreckig, weil du da reingekotzt hast vielleicht. Aber gut, wir haben den Deutsch. das ist schon mal was wert. Mag diese Forstkamera Kamera nicht, aber die ist so gut wie das Spiel gerade. Oh, umbrella. Ja, das Logo kennt man wenigstens. Aber Jill Valentine kommt doch in den Filmen auf vor, meinte ich. Vielleicht verwechsle ich die auch gerade. Ja, bitte. Nice. Ah, wow, oh, wow, ich hab's gesehen. Doch doch, ich kann das auch mal kurz. Von mir aus machen wir es so. Ich wollte ja nicht am Boden liegen, aber ist okay. Okay, das hat irgendwas ausgelöst. Aber wir gucken das gleich an. Ich muss ganz kurz auf Klo.